Herzlich willkommen zur mittlerweile sechsten Episode von H5P, mehr als interaktive Inhalte gestalten und heute nicht nur Episode 6, sondern auch noch Teil 2, weil in Teil 5, äh, da haben wir uns schon die sogenannte Experience ABI angeguckt, das ist eine Schnittstelle, mit der H5P arbeiten kann, da haben wir uns aber damit auseinandergesetzt, was ist denn das grundsätzlich und wie sieht das aus und heute gucken wir ja mal rein, was man damit konkret mit H5P machen kann und wie man diese, ja, diese Statements, die daraus geschickt werden, aufsammeln kann. Also als erstes teile ich natürlich wieder meinen Bildschirm und es ist alles schon äh, augenfreundlich gestaltet. Und jetzt seht ihr das vielleicht. Jetzt muss ich noch dieses schöne Fensterchen wegschieben, sonst kann ich gleich meine Tabs nicht bedienen. Ich muss das wir kriegen. So, ganz einfach. Na, Zoom, komm. Ach, wir lassen es da. Wir kriegen das auch so hin. Also was ihr hier seht, ist erstmal ähm, die Seite. Die, die eigentlich dieses Arbeiten mit dieser X-API-Schnittstelle müssen erklärt. Ihr seht, da kann ich einmal durchscrollen, da ist nicht so viel drauf. Das ist sehr kurz gehalten, immer mit ein paar Links. Und ähm, im Prinzip bewegen wir uns in diesem Teil hier unten. Das, das erkläre ich heute ein bisschen ausführlicher. So, also das Erste, was ich ähm, zeigen oder nachliefern muss, also was XAPI ist, müsst ihr euch halt den Teil 1 angucken. Ähm, wenn man das jetzt nutzen möchte und vielleicht sich fragt, okay, was kann denn H5P davon, was für Ereignisse schicken denn die Inhaltstypen raus? Gibt es ja auch eine Seite, da kann ich hier auf Examples und Downloads gehen, die kennt ihr, wenn ihr euch die Inhaltstypen schon mal angeguckt habt. Ah, ich muss natürlich auch klicken. Und ähm, dann kennt ihr die Ereignisse. Und wenn man sich da eins anguckt, nehmen wir einfach Course Presentation, das hatten wir das letzte Mal auch, da haben wir die Ereignisse ja gesehen, dann haben die hier oben einen Punkt, der nennt sich XAPI coverage wenn man da draufklickt, dann sieht man erstmal eine lange Liste von diesen ganzen Ereignissen. Also das so in kurz hinterlegt erstmal, was kann denn das? Wir haben zum Beispiel das hier ganz unten gesehen, das letzte Mal, dieses Progressed Course Presentation. Das heißt immer, wenn man von einer Seite innerhalb der Kurspräsentation auf eine andere wechselt, dann wird dieses Ereignis ausgelöst und man kann auch nochmal draufklicken. Dann bekommt man noch diese Detailinformationen. Das kennt ihr zum Beispiel auch. Das habt ihr im letzten Mal schon gesehen. Dieses Verb, das man sich angucken kann, das ja immer in so einem Statement drin ist. Was wurde getan? Hier halt Progressed, also man ist vorangeschritten in der einen oder anderen Form. Zurück ist natürlich das Gleiche. Das findet man da. Äh, nur ein, ein Wort, der äh, Vorsicht noch, diese, diese Liste ist nicht bei allen vollständig. Das heißt, ähm, bei einigen, irgendwann wurde leider wurde es zu unübersichtlich und es wurde nicht mehr gepflegt. Und deshalb gibt es manchmal, gibt es noch einige Sachen mehr, die hier rausgeschickt werden, auch wenn das nicht dabei steht. Oder manchmal steht dieser Punkt halt auch gar nicht dabei und dann trotzdem hat dieses, dieser Inhaltstyp vielleicht XAPI statements die es rausschickt. Also, kann man drauf gucken, so ein Erster Anhaltspunkt, wenn man es genau wissen will, muss man halt nachgucken. Und wie man das nachgucken könnte, das kann ich euch auch zeigen, denn heute wollen wir ja mal diese ganzen Sachen, die H5 später rausschickt, das ist ja mehr als Punkte, die speichern wir. So, was man zum Speichern braucht, ähm, ist im Idealfall ein, ein sogenannter Learning Record Store. Ich habe hier mal ein Beispiel rausgenommen. Das ist Grassblade. Grassblade deshalb, weil die auch gleich eine Testplattform haben, die man ausprobieren kann. Ja, ihr seht hier unten schon einen Punkt, der heißt Try Demo. Ähm, da kann man draufklicken. Da haben Sie jetzt so eine ganz große Instanz. Da ist es schon in ein WordPress-System eingebettet. Ähm, also Das ist in WordPress drin, aber es ist unabhängig von, von WordPress erstmal ähm, Mit Learn Dash und allem Schnick und Schnack die gucken wir uns nicht an, ähm, sondern eine andere, die zeige ich gleich, nur der Vollständigkeit halber, es gibt noch andere Anbieter, die man nutzen kann, also Grassblade ist zum Beispiel kommerziell, die hosten das in der Cloud, da muss man dafür bezahlen, äh, so ähnlich ist das bei Scorm Cloud, das ist auch ein Anbieter, Links gibt es natürlich immer in der, in der Beschreibung nachher, da ist das so ähnlich, ich glaube, auch in der Cloud, man muss dafür bezahlen, es gibt so eine kostenlose Version, die nicht so viel kann und das andere Extrem wäre dann letztlich Learning Locker, da kann man auch dafür bezahlen, wenn man möchte, aber es gibt auch ähm, den kompletten Quelltext frei verfügbar, der ist offen lizenziert. Ähm, kann man sich halt ähm, runterladen, installieren. Ist ein bisschen trickreich, das Installieren. Das funktioniert nicht, weil beim ersten Mal muss man erstmal wirklich wissen, wie das geht, aber dann kann man diesen Learning Record Store halt auch selber auf seinem eigenen Server laufen lassen. Ist immer gut, gut für den Datenschutz. So, wenn man sich das angucken möchte, bei Grassblade, ähm, gibt es hier diese Seite, die ist ganz nett zum Testen. Und äh, ihr seht hier zwei verschiedene Sachen. Erstmal gibt es schon so, ein, so einen Demo-Nutzernamen und ein Passwort dazu, sehr einfach. Und was wir gleich auch noch brauchen werden, das sind diese drei Sachen hier unten, der sogenannte Endpunkt, ähm, ja, und nochmal ein Nutzerkonto, also ein Nutzernamen und ein Passwort. Aber wir können erstmal reingucken, damit man so eine grobe Vorstellung hat, was so ein Learning Record Store denn eigentlich macht. Ähm, also wir kopieren hier einfach mal diese Test-E-Mail-Adresse rein und schreiben dann eine Demo für das Passwort. Und dann sind wir da auch schon drin. So, und dann sieht man, okay, Aha, es gibt sowas wie ein Dashboard, eine Übersicht über ganz viele Sachen. Äh, was man natürlich sagen muss, da ist natürlich jetzt riesig viel drin. Das sind natürlich jetzt sind keine echten Sachen. Das sind jetzt Inhalte von allen möglichen Plattformen, von allen möglichen Leuten, die das mal ausprobiert haben. Und äh, man kann da jetzt reingucken. Also diese, wenn ihr, ihr wisst, diese XAPI-Statements, dieses ne, Actor und Verb und Object, also diese Sachen, die sind ja immer mit drin, die kann man sich angucken. Da gibt es links einen Punkt, der heißt Reports, wenn man sich nicht über das Dashboard dahin klickt. Und das Spannendste ist vielleicht erstmal dieser Activity-Stream, wenn man da draufklickt, muss ein bisschen aufklicken hier auf Grassblade, Grass ähm, dann, dann seht ihr schon, ah, okay, kommen dann so ein paar Sachen bekannt vor, offensichtlich speichern die speichern das ganze Statement, aber offensichtlich äh, ist hier schon mal der Akteur, heißt hier Learner, also Lerner, der es hinter, hinterlegt, offensichtlich ähm, ein anonymer Gast, wo nur die IP-Adresse gespeichert wird. Ihr seht ein Verb, experienced, das ist ja so ein äh, allgemeines Verb, Offensichtlich hat dieser Gast, wer auch immer das war, irgendwas tatsächlich auch mit einer H5P-Kurspräsentation gemacht. Äh, kann man ja halt auch sehen. Es gab aber keine Punkte. Also äh, Bei Experience heißt ja nur, hat das, hat das vielleicht aufgemacht. Äh, man sieht ja auch schon, Articulate Rise, das ist eine andere Software. Also man, man kann nicht nur h sachen hier reinbinden, sondern man kann aus allen möglichen Plattformen eben diese, ähm, ja, diese Statements, diese Erlebnisse von NutzerInnen hier speichern und ablegen. So Hier kann man so ein paar schöne Sachen machen. Ähm, ist jetzt von jeder Plattform unterschiedlich. Einige bieten äh, mehr Auswertungsmöglichkeiten. Bei Learning Locker kann man sich das sogar frei programmieren, wie man möchte. Hier ist vielleicht ganz interessant, also hier ist ja wirklich alles drin. Also Attempted heißt ja nur, hat mal was aufgemacht versucht. Äh, was man hier machen kann, zum Beispiel Link noch mal gleich nach ähm, so Question Attempts-Filtern. Also wer hat denn tatsächlich mal eine Sache ausprobiert? Da seht ihr seht ja, habt ihr vielleicht kurz gesehen. Ich habe das vorhin schon mal getestet. Das sind jetzt erstmal, das ist jetzt nur so ein Filter auf das Verb Answered. Also wer hat denn eine Aufgabe irgendwie beantwortet? Ne? Dann kann man gucken, aha, ähm, was auch immer das war. anders. Äh, das war ich tatsächlich selber vor drei Stunden vorhin. Ähm, auf meinem lokalen Gerät habe ich offensichtlich was ausprobiert, habe es bestanden, habe den Punkt bekommen und so weiter und so fort. So, und äh, ist jetzt in jeder Plattform unterschiedlich, deshalb gehe ich das nicht im Detail durch, aber ähm, ihr könnt jetzt zum Beispiel auch nach Werben nach gucken, wenn euch da irgendwas Bestimmtes interessiert, äh, könnt ihr das laden, euch die Liste von Werben angucken, für, über die irgendwas gespeichert wurde? Da klicke ich mal da drauf. Ähm, so, kann man gucken. Also, das seht das ist ganz unterschiedlich, was da gespeichert wird. Eben von irgendwelchen Versuchen in irgendwelcher Software, äh, wo sich jemand eingeloggt hat. Das ist definitiv nicht von H5P. Äh, downloadet, da bin ich vielleicht sogar dabei. Also, man kann da ja wirklich alles Mögliche mit abbilden, mit dieser Experience API. Das ist ja das Schöne. Und das taucht ja alles auf. Also, das war zum Beispiel ich. Ich habe vorhin... Äh, selber von der einen Plattform den zu halt runtergeladen, es wurde hier geloggt und habe den woanders hochgeladen. So also, was findet man alles in so einem Learning Record Store. Und wie gesagt, gibt halt je nach Plattform unterschiedliche äh, Möglichkeiten, das auszuwerten. So, das sind also die Learning Record Stores. Ich logge mich hier nochmal aus. Äh, die spannende Frage ist ja jetzt, okay, wie bringen wir das mit H5P zusammen? Das heißt, wir haben vielleicht eine Plattform, wo H5P draufläuft äh, und wir wollen das jetzt nutzen. Und ich habe äh, ist jetzt überall so ein bisschen unterschiedlich. Ich habe jetzt mal nur Drupal und WordPress rausgegriffen, weil das wahrscheinlich die Kandidaten sind, man, wo es man das am ehesten braucht. Wer Moodle benutzt und der P drin hat, hat eh schon das Gradebook und ist wahrscheinlich ja, super mit versorgt. Ist bei w Moodle auch tatsächlich ein bisschen trickreicher, weil es nicht reicht, nur ein so ein kleines Plugin zu installieren. Äh, kriegt man auch hin, wenn man will, aber das könnt ihr tatsächlich auf der Seite von H P nachlesen. Ähm, gehen wir erstmal zu Drupal. Also für Drupal braucht man... Drei kleine Plugins, die man installieren muss. Das zeige ich jetzt nicht, das habe ich einfach schon mal gemacht, aber ich zeige euch kurz die Plugins. Das äh, eine heißt einfach Libraries API. Links gibt es natürlich wie immer äh, später in der Beschreibung. Jetzt versuche ich nochmal, das hier wegzuschieben. Ah, will er nicht. Okay, dann, äh, vielleicht kann ich drunter klicken. Ich kann drunter klicken. Das braucht man, das heißt TinCan API. Das äh, sorgt dafür, dass... Ähm, Drupal grundsätzlich mit diesen X-API oder Tinken API-Statements umgehen kann. Und dann gibt es noch ein drittes Plugin, das wir installieren müssen. Das heißt äh, dann der H5P Tinken Bridge. Das sorgt halt dafür, dass jetzt H5P-Inhalte aus Drupal an einen Learning Record Store geschickt werden müssen. Und äh, um das zu tun, ist es wirklich nicht schwierig. Ähm, gehen wir mal auf mein Drupal-System. Das ist mein Drupal-System. Ähm, muss man natürlich nur, das muss man erstmal ein, muss ja diesen, jetzt Drupal noch sagen, okay, äh, welchen Learning Records Store nehme ich denn? Hier seht ihr, ähm, also wenn ihr Drupal kennt, so sieht das hier aus, und dann muss man sich natürlich einmal vorarbeiten zu diesen ähm, neu installierten Modulen. Wo sind sie? Hier sind sie. Da haben wir diesen ganzen xapi krams und wenn wir das jetzt hier konfigurieren, dann sieht das so aus, da sind jetzt schon drei Sachen drin, das sind genau die Sachen, ähm, die eben unten drunter standen. Ich, ich gehe nochmal rüber. Äh, das haben wir hier. Also, diesen Endpunkt, das ist letztlich die Adresse, wo man was hinschicken soll, so heißt das. Und dann gibt es halt natürlich Zugangsdaten. Und für, für diese Plattform zum Testen sind das natürlich für alle die gleichen. Und äh, die habe ich da eingegeben. Die sind das und mehr ist das nicht. Und äh, wenn man das dann gespeichert hat, zack, kann man nochmal machen. Und äh, jetzt machen wir einfach mal was mit diesem H5P-Inhalt, äh, damit ihr das seht, dass das eben jetzt auch tatsächlich an diesen Learning Record Store geht. Das heißt, ähm, willst du etwas mit Punkten in H5P machen, sagen wir mal, hm, vielleicht und klicken das an, und jetzt haben wir halt vielleicht angeklickt und da einen Punkt für bekommen, und jetzt habt ihr beim letzten Mal schon gesehen, oder äh, beim vorletzten Mal war es tatsächlich schon, kann man sich auch hier angucken, aber nur die Punkte und jetzt nicht die Details und schon gar nicht die anderen Statements, die noch drumherum laufen, also dass ich das äh, hier irgendwo drauf geklickt habe, also Interacted. Äh, das kann man jetzt aber in diesem, ähm, im IngressBlade sehen, auf dieser Testplattform, das heißt, wir können auch noch nochmal zurückgehen, und dann müssen wir uns natürlich nochmal einloggen, aber sonst hätten wir die Zugangsdaten hier unten nicht gesehen. So, und wenn wir jetzt in diesen Activity-Stream reingucken, den mache ich nochmal auf. Äh, da ist der Activity-Stream. So, dann seht ihr auch, das, das, das habe ich gerade eben gemacht. Ähm, also, willst du etwas mit diesen Punkten machen? Vor ein paar Sekunden, das war also ich, und jetzt könnte ich Jetzt sieht man das hier, diese Übersicht, jetzt kann ich da draufklicken und äh, dann sehe ich halt die ganzen Details, welche Antwortmöglichkeiten es gab, was jetzt die richtige Antwort gewesen wäre und so weiter und so fort. Also, funktioniert. So funktioniert es in Drupal. Äh, in WordPress ist es nicht viel komplizierter, aber das, da zeige ich euch noch, ähm, Also da muss ich euch tatsächlich eine Sache zeigen, weil es eben nicht in diesem offiziellen Repository drin ist leider. Ähm, zeige ich euch aber auch. Also, das ist hier jetzt ein WordPress. Das Gleiche. Ihr seht, da ist im Prinzip nichts installiert in den WordPress. Das ist einmal ja H5P, natürlich der Classic-Editor, denn wer arbeitet schon mit dem integrierten Gutenberg? Ähm, die jungen Leute tun das. Ich bin alt, ich nehme nochmal noch den Classic-Editor. Und das brauchen wir eigentlich nicht. Das ist was anderes. Und jetzt brauchen wir erstmal auch hier ein Plugin, das uns hilft, diese H5P-Ergebnisse oder diese XAPI-Statements an GrassBlade zu schicken. Und dazu gibt es ein Plugin von jemandem, der heißt Tuner Panda. Das Problem dabei ist, ich kann da vielleicht, vielleicht gehe ich da zuerst hin. Das ist sein Repository auf GitHub und das ist ein, ein WordPress-Plugin. Das war auch mal in diesem Repository von WordPress, er hat das eine Weile nicht entwickelt und bei WordPress ist das so, wenn man zu lange sein Plugin nicht aktualisiert, egal ob es funktioniert oder nicht, fliegt man da raus und das ist hier leider passiert. Das heißt, man könnte das nehmen, hat aber einen kleinen Fehler, den habe ich behoben und deshalb empfehle ich euch, genau diesen Link zu nehmen, der, der ganze Link ist wichtig. Also wenn ihr das jetzt seht, vielleicht lese ich ihn tatsächlich vor, auch wenn das blöd ist, nehmt bitte GitHub und Otake, Slash und, und so weiter und so fort. Also WP-H5P-XAPI und dann entweder tippt ihr dahinter Tree, Slash, Remove, hard Directory oder ihr, ihr wählt das hier an, also hier gibt es äh, sogenannte Zweige. Äh, da habe ich nämlich einen kleinen Fehler rausgenommen, das heißt, man muss da reingehen. Wer, wer das weiß, hier steht das auch. Ich bin jetzt quasi so ein, eine Stufe weiter als das offizielle Repository. Und äh, da kann man sich jetzt über diesen Klick auf Code, ähm, diesen, auf diesen grünen Knopf, eine ZIP-Datei runterladen. Kann man sich irgendwo hinlegen, zum Beispiel jetzt auf den Desktop. So. Äh, und dann kann man das einfach jetzt als Plugin hochladen in, in WordPress. Und das mache ich jetzt. Das heißt, man ist hier, man sagt, neues Plugin hinzufügen. Und ähm, jetzt landet man halt in diesem, ähm, ja, Repository, wo es nicht mehr drin ist, das heißt, man müsste jetzt hier auf Upload Plugin klicken, da die Datei auswählen und dann nehme ich die Datei, die ich runtergeladen habe und installiere die und dann läuft das da drauf. So, dann aktivieren wir das Ganze. So, was jetzt natürlich fehlt, also jetzt haben wir das Plugin, aber jetzt weiß er ja äh, weiß er immer noch nicht, wo er das hinschicken soll, das heißt, wir müssen jetzt nochmal äh, uns diese Daten hier rauskopieren, das heißt, hier muss ich mich nochmal ausloggen, und dann kopieren wir Also Wir brauchen diesen Endpunkt, also die Adresse, wo was hingeschickt werden soll. Die kopiere ich mir da raus. Und äh, dann nehme ich nicht Super, sondern WordPress. Und jetzt gibt es hier eben unter den Einstellungen einen Punkt, der heißt H5P XRPI. Und wenn man da drauf geht... Ähm, ach prima, ich hatte das vorhin schon installiert, der hat das nicht gelöscht. Das ist ja noch ein Fehler, aber ein guter Fehler. In dem Fall brauche ich mich nicht nochmal eintippen. Also das sind genau die Daten, äh, die wir gerade gesehen haben. Und äh, gut, dann brauche ich es auch nicht speichern, aber ich speichere einfach mal. Das heißt, hier haben wir die Daten auch eingegeben. Genau diese drei, mehr braucht man nicht. Und äh, wenn ich mir jetzt hier irgendwas mit H5P angucke, dann passiert genau das Gleiche. Äh, nicht, wenn ich die Einstellungen... Ich möchte... Jetzt Inhalt bitte. So, Na, wir haben die gleiche Aufgabe noch mal. Das ist die, die ich vorhin runtergeladen habe, was er gemerkt hat. Und jetzt sage ich mal, was habe ich vorhin gesagt? Vielleicht sage ich noch mal vielleicht. Guck mir das auch an. Check. kriege jetzt auch hier diesen einen Punkt. Und jetzt gehen wir zurück zu Grassblade und ihr werdet sehen, auch da, ähm, das wurde jetzt gespeichert. Ich lock mich da nochmal ein. So, zack. Und jetzt wisst ihr, wie das geht: Activity Stream, dann geht man da wieder drauf. Wenn man richtig klickt. So, dann seht ihr Fu äh, Fu -Add Bar. Äh, das war eben ich hier: WordPress, wird etwas mit Punkten mit, mit, äh, H5P machen. Sechs Sekunden, ich war schneller als beim letzten Mal. Ne, ihr seht, äh, jetzt könnte ich, ähm, jetzt könnte ich Sachen sehen. Einmal, die, die, was sehe ich jetzt hier? Ich sehe einmal dieses Answered Statement, das meine ich, es gibt mir jetzt Punkte. Ähm, das war halt die Antwort, als ich auf Check geklickt habe. Interacted war, als ich die Antwort angeklickt habe. Attempted war, als ich das Ding überhaupt aufgemacht habe. Das heißt, man, man kann tatsächlich ähm, viel mehr nachverfolgen, als, als äh, ja, nur diese schnöden Punkte, die man eingesammelt hat. So, ähm, Learning Record Store ist für... Ähm, Einige wollen das haben, für die ist das perfekt, weil die eben äh, verschiedene Daten speichern wollen. Die wollen das hier irgendwie auswerten. Es gibt natürlich aber auch den Fall, ähm, dass einem so ein Learning Records so zu viel ist oder ich will vielleicht diese Daten äh, hier gar nicht haben. Ich, ich, ich will die nur ein bisschen auswerten, vielleicht in einer Tabellenkalkulation. Und ähm, für die Leute, die nur eine ganz kleine, schmale Lösung wollen, äh, für die gibt es auch noch was für WordPress. Und zwar gehe ich dann nochmal zu den Plugins. Und äh, ich füge noch eins hinzu. Da weiß ich aber, dass es das hier gibt. Also, wenn man H5P einfach nur mal eingibt, ähm, wird man gleich so ein schönes, großes, gelbes Symbol sehen. Hier ist das, das äh, heißt Snorriens H5P XIPI Kachu. Warum heißt das so? Ist nicht wichtig. Äh, aber das kann man sich installieren. Hat ja auch XAPI im Namen. Einmal auf Installieren geklickt. Da ist es. Dann einmal aktiviert. So, und... Ähm, was das jetzt macht, ihr seht auch schon, jetzt gibt es hier im Menü einen neuen Punkt. Da können wir jetzt mal draufklicken. Da ist jetzt noch nichts drin. Das ist leer. Es gibt es also noch keine Informationen. Aber was, was dieses kleine Ding jetzt macht, das, das hört jetzt einfach, ähm, äh, wir können auch noch die Einstellungen mal reingucken. Vielleicht, also es gibt auch Einstellungen. Äh, falsch. Da wollte ich hin. Also Man kann da so ein paar Sachen einstellen, ob man die kompletten Statements speichern will, ist aber nicht so wichtig. Äh, Debugging braucht man auch nicht. Man kann das im Prinzip so lassen. Und man hat jetzt hier auch noch... Ähm, Übersicht über die Inhalte, die jetzt, ähm, die jetzt getrackt werden, das sind dann per Default immer alle, wenn man das nicht will, macht man hier den Haken weg, dann kann man sich gezielt einzelne aussuchen, wenn nur einzelne interessant sind. Ähm, mehr braucht man im Prinzip nicht. Und ihr seht, äh, jetzt, jetzt kommen hier so ganz viele Felder, das sind genau diese ganzen Sachen, die so dieses X-API-Statement ähm, mitliefert, wenn man nicht alles braucht, Wenn wir zum Beispiel die Actor-ID nicht brauchen, den Namen wollen wir vielleicht haben, Gruppe interessiert uns aber nicht, die Web-ID interessiert uns auch nicht, wir wollen nur wissen, wie es wie es im Display war, also, dann könnte man so ein paar Sachen wegstreichen, zack, einmal speichern. So, jetzt ist in dem, in der auf der anderen Seite immer noch nichts, aber wenn wir jetzt mal, äh, jetzt müssen wir hier, wichtiger, jetzt geht das geht nicht im Backend, einige probieren das immer und dann sehen die, es passiert gar nichts, äh, das ist tatsächlich nur im Frontend, damit man als äh, Autor von, von, äh, von so einem Inhalt nicht ständig irgendwelche API-Statements auslöst, wenn man die mal testet. So, das heißt, äh, jetzt muss ich gucken, gibt es hier überhaupt einen schönen Post, wo was drin ist, ja. Haben wir gemacht. Also, wenn wir auf die Startseite von WordPress gehen. Wer das sieht, ähm, wer das kennt, sieht hier ein bisschen komisch aus. Da habe ich einen, ich habe es neulich mal ein anderes Plugin vorgestellt. Ähm, da steht jetzt hier nur so was Koptisches. Wenn man das andere Plugin installiert hat, wird das was Schönes. So, aber auch hier könnte ich jetzt wieder sagen, ähm, willst du etwas mit, mit den Punkten machen? Ich sage einfach mal vielleicht. Genau wie eben auch. Klicke auf Check. So, zack. Und jetzt gehe ich nochmal zurück in das Backend von WordPress. Auf diese ominöse H5PX API Katschuh seite und ihr seht, da ist jetzt haufenweise Krams dran, also ähm, erstens von zwei Aufgaben offensichtlich, also ne, ihr, ähm, ihr seht, hier ist jetzt der Name WordPress, weiß so ich halt hier auf der Plattform und äh, jetzt seht ihr hier diese, die, die Verb, äh, ja, die, die, ja, die Verben, die ich ja, äh, wo ich nur das, nur das, den Namen haben wollte, eben Answer, Interacted, Attempted, Attempted, Attempted und ihr seht, ähm, habt ihr auf der Seite vielleicht gesehen, da waren ja zwar zweimal dieser Inhaltstyp drin, deshalb ist da zweimal Attempted von diesem Inhaltstyp. Auf der Startseite war auch noch offensichtlich diese Zuordnungsaufgaben mit der Pizza. Äh, die ist halt aufgemacht worden, deshalb steht da auch Attempted und dann eben Interacted und Answered. Das heißt, ihr seht hier auch ein bisschen kryptisch, nicht so schön wie in so einem Learning Record Store, weil der Learning Record Store aus diesen komischen äh, Sachen wie Result Response 2 auch tatsächlich dann die richtige Antwort machen würde. Hier müsste man jetzt reingucken, welche Möglichkeiten gab es denn irgendwie vielleicht ja und nein, also ne, zwei vielleicht, vielleicht habe ich angekreuzt, ist ja ein bisschen umständlicher. Aber die ganzen Daten, also wie viele Punkte habe ich bekommen, wie lange hat das Ganze gedauert, wann war denn das, das ist hier auch alles drin. Also, wenn du so, so eine Übersicht äh, haben möchte, ähm, ohne jetzt noch ein Learning Record Store zu installieren oder das nur mal ausprobieren will, kann das machen, das andere, was man hier noch machen kann. Dafür ist es eigentlich gedacht, eben, das ist nicht als Ersatz für so ein Gradebook gedacht, das wollen irgendwie einige, ist es nicht, dafür taugt diese Lösung hier überhaupt nichts sondern ähm, es ist zum, entweder zum Testen, aha, funktioniert, oder, ähm, wofür ist eigentlich das Wichtige nachher ist, man kann sich diese, diese ganzen Daten auch einfach runterladen, klickt auf Download und äh, speichert einfach auf dem Desktop. Das ist jetzt einfach eine CSV-Datei. Wem das nichts sagt, ist ein äh, bestimmtes Textformat und das kann jetzt eigentlich jede Tabellenkalkulation aufmachen, da könnte man jetzt reingucken, jetzt weiß ich gar nicht, was er hier aufmacht. LibreOffice, das ist gut, äh, würde jetzt importieren wollen, sage ich, jo, machen wir. Und jetzt werdet ihr sehen, da werden einfach die ganzen äh, Daten, die ihr in der Tabelle seht, werden ja auch eingetragen. Nicht nur die, ich jetzt aus, die ich jetzt ausgeblendet habe, die sind jetzt hier auch drin. Also die E-Mail-Adresse und hier seht ihr den Actor und so weiter und so fort. Also, ähm, wer jetzt spielen möchte mit diesen Daten, der es mit R oder vielleicht mit Python und so ein bisschen maschinen algorithmen äh, auswerten möchte, der kann das tun. Geht natürlich auch in, in jetzt hier. Ich könnte jetzt hier auch eine Visualisierung draus machen, wenn ich ein bisschen fit bin in Tabellenkalkulation. Kann auch Excel sein. Äh, geht genauso. Äh, dann erstelle ich mir damit Grafiken, Übersichten, wenn ich das möchte, wenn ich die Zeit habe, um das Ganze auszuwerten. So, äh, das habe ich gezeigt. Also, was haben wir, was haben wir heute gelernt? Ähm, ich hoffe, ein bisschen was. Also, wir haben gesehen, okay, es gibt sowas wie Learning Record Stores, zum Beispiel Grassplate oder Learning Locker. Die kann man benutzen, um da diese x statements von H5 hinzuschicken. Geht über Drupal, geht über WordPress, habe ich nicht gezeigt, geht aber auch prinzipiell mit Moodle oder anderen Sachen. Und ähm, da gibt es dann halt immer verschiedene Möglichkeiten, Sachen auszuwerten und sich anzugucken, wenn man halt daran interessiert ist, was haben denn meine Lernenden gemacht und wenn man das analysieren möchte und äh, ja, das vielleicht nutzen möchte, um den Unterricht zu verbessern. Ich hoffe, es war was für euch dabei. Ähm, wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder. Vielleicht, wenn es auch Video ist, wenn ihr es jetzt seht. Vielleicht ist es schon nächstes Jahr, vielleicht haben wir schon 2021. Ansonsten sehen wir uns bei den Web Talks weiter äh, ja, im nächsten Jahr und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Ciao.